Dreschen nach Pizzacorno. Korno. Weg zur Ermitage Linksabzweigung in Schotterstraße Ja, Bei der Weggabelung rechts fahren. Uh, ja gut. Glaub mir, so kann ich mich so gut kann ich Markiert der Single hinunter zur Grotte. Rotte des heiligen Alberto mit Brunnen. Bitte? Aqua. Beim gesperrten Hintereingang der Eremitage muss man rechts abbiegen und an der Hauptstraße noch ein Stückchen nach links. Eine Besichtigung, der Eremitage lohnt sich. Gut. Fahrt nach Monte. links ein kurzes Stück auf der Straße Gerade in Karrenweg Abfahrt nach Monte. Von Monte nach Poggio Ferrato. rechts in Schotterweg. Singletrail-Abkürzung der Straße nach Oramala Sobald wir wieder auf die Straße treffen, überqueren wir diese. bei den Häusern schräg rechts weiter. Am östlichen Spitz der Tour müssen wir scharf rechts abwägen in den Weg zum Torrente-Krenner.